Yo, hallo Leute! Ich würde mal sagen, ich heiße euch herzlich willkommen zu dem ab sofort mitwöchlichen Part Evil Minecraft. Ja, vielleicht habt ihr schon gesehen, ich kann jetzt Thumbnails machen. Oh yeah. Ähm, dazu hätte ich da noch eine Frage. Wer sich mit den Markenkanälen auskennt und mir sagen kann, wie man diesen scheiß Support von diesem Spacken anschaut. Die jetzt neu anzünden. Wenn man den scheiß Support von diesen Spacken anschreibt, ähm, der sagt mir das bitte. Da, äh, ja. Ich habe nichts gefunden. Wo die sein sind, äh, wo die sind. Ja, ähm, was haben wir denn hier? So. Brennen im Inventar brennen sie weiter. Man muss sie ja wieder aufnehmen, Nicht, okay hier bräuchten wir richtige Fackeln. Diese Laternen. Komm. Nee, spawnen hier Spawn. Wir brauchen dringend so scheiß Laternen. Äh. Ähm, wir sind gerade am Hausbau, oder? Das heißt wir brauchen Cobblestone. Haben wir. Okay, nein, vergessen wir das halt hier einfach mal. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir suchen irgendwann Obsidian. Dass wir ein Netherportal bauen können, Glowstone. Und da kann man dann nämlich auch Laternen draus machen. Ähm, ja, wir brauchen Kabel. Und wir haben kein Kabel. Ich kenne mich mal hier Eiskalt in dem Mod langsam nicht mehr so aus. Ähm, ja. Alter. Puh. Ja, stimmt ja, hier war ja dieser geile 3D-Mod oder was das ist drauf. Weil wir hier in den Mieten ein paar auch Laternen suchen können. Ich höre irgendwo ein Skelett. Das heißt, nie was Gutes. Und ja, hm. das Skelett wird uns vielleicht umbringen. Wer weiß. Ich bin gespannt. Wir sind alle gespannt, oder? Ob ich sterben werde. Eher nicht verrecken. Okay, ähm, was wollte ich suchen? Ach ja, genau. Zack. So. Zack, dann kommt hier kein Monster durch. Und hier war mal eine Torch. Ach ja, genau, genau, genau. Ich kann mich nur ein bisschen dran erinnern. An der Chest. So, hier waren wir. Genau, genau, genau. Genau, dann ging es hier doch irgendwo runter, oder? War das hier? So, nee, aber das Lava. Hä, hey, doch, das war genau hier. Hier war das. Ging es dann hier runter. In die großen Höhlen. So, hier waren wir noch nicht, Anscheinend. Ja, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen erkunderisch. Wobei, komm, gehen wir mal rauf. Ich will jetzt endlich dieses kleine Haus, Häuschen fertig bauen. Das, an das kann ich mich nämlich gerade noch erinnern. Weil ich vorhin äh, das Thumbnail gemacht habe. und Oder die Thumbnails. Ja, okay, sind alle die gleichen, nur halt mit anderen Nummern. Aber da habe ich dann äh, nochmal das Ding gesehen. Ja. Das ist halt scheiße, dass hier Monster spawnen werden. Das werden sie auf jeden Fall. Einmal nehmen wir mal mit drauf. Knochen nehmen wir mit drauf. Holz, Erde, Zaun, Stick. Eisbikes. Fäden auf jeden Fall. Ja, wobei, das war bei Ding. Das war bei Jockbox. Ist ja auch egal. Ähm, klettern wir hier mal rauf. Ich hab's mir erstmal so geplant. Äh, bei diesen 50 Folgen, wenn wir die voll haben, dann werde ich erstmal aufhören. Ich werde es irgendwann weiterführen, ja? Aber dann nicht sofort. Ja, ja, ja, das ist so. Ja. Okay, wir haben zwei Dias. What the fuck? Wieso haben wir zwei Dias? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare, weil ich habe keinen Bock, meine Videos durchzugucken. Das interessiert mich gerade. Okay. Das Weizen hat nicht reingepasst, weil wir so viel Scheiße im Moment haben. Ich habe drei von den Laternen dabei sogar. Drei Stück. Ey, das geht so nicht. Keine Kohle. Alter, wir haben ja kaum Kohle. Sand rein, tünne, ne? das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht nein nein okay ähm. ja so ähm, okay ich habe jetzt mache jetzt heute nur einen kurzen part also ein 10 minuten part mehr nicht der rest wird später kommen seit äh, das ist jetzt halt der heutige part denn ich habe heute nicht sehr viel Zeit und... Aber ich muss jetzt natürlich den Part aufnehmen, weil ich möchte endlich meinen geordneten, noch, äh, geordneteren Kanal haben. Das heißt, Zeitpläne erstellt, an die ich mich auch halten werde. Ja, Wie gesagt, wegen dem Markenkanal irgendwie, wenn sich da einer auskennt, bitte kontaktiert mich. Ich drehe echt fast durch... Ihr wollt hier reinziehen? Ja, okay, hier, komm. Das ist dann offizielle WG. Leute, die der Skin einfach so eiskalt verpackt ist, ey. Kannst du nicht verlangen irgendwie. So, Cobblestone haben wir echt nicht viel. Sehe ich gerade, was ein bisschen schlecht ist, natürlich. Wir brauchen ja Cobblestone für das Haus. Ich merke gerade, in 10 Minuten passiert kaum was. Wir haben ja schon 7 um. Ungefähr mehr, oder sogar mehr, eigentlich ich habe außerdem später gestartet. Ich würde mal sagen, wir bauen ein bisschen hier weiter. Dann fahre ich noch ein bisschen Cobblestone. Ähm Ist nicht verarschen oder so? One Hit weg. Zack, ähm, ja. werde ich eben noch ein bisschen Cobblestone fahren in dieser Folge. Vermutlich noch. Um, da, ich habe einen Pflasterstein perfekt so au, au, au, au, au, was Ah ups ups hey, ein Baum ist gewachsen, das finde ich gut kaum Cobblestone, ey. können wir hier nur mit sowas arbeiten wer hat, wer hat verpennt so Cobblestone zu farmen? wer von euch war es? wisst ihr was, ich mache das mal kurz da aus. Weil irgendwie kommt es mir so langsamer vor, also und das nervt auch ein bisschen, weil ich kann nicht direkt draufhauen. Wenn es jetzt so von oben drauf haut, geht oben das Loch. Das heißt, ich muss auch oben weiterhauen. Das, ich kann dann nicht von der Seite abbauen. Das ist ein bisschen nervig, aber naja. Deswegen. Also ist ab sofort, wenn wir so Zeug hier wie Cobblestone und Farm kurz müssen oder sowas. Dann würde ich sagen äh, ist es schon in Ordnung. Wenn wir da das Fancy Blocks Ding da Breaking ausmachen. Äh, ja, es ist ja danach alles noch wieder da. also Weil die Risse bleiben ja. Die Risse bilden sich dann wieder zu diesem Fancy Block Breaking Scheiß direkt aus. So, und hier haben wir ein bisschen Eisen. Ist doch ganz nett eigentlich noch hier nebenher. Ein bisschen Eisenverdienst, weil das ist... Ne, Eisenspitzhacke, okay. Ich bin schnelleres aus irgendeinem Grund gewöhnt. Ach ja, genau ich richtig kranken Scheiß in Tacket und. Ja, zurzeit Zeit zocke ich sehr viel Tacket und Jockbox. Ja, vielleicht hat jemand gemerkt. Und ähm, ich würde mich echt freuen. Es vergessen leider viele. Ähm, wenn ihr meine Videos anschaut, dann gebt bitte eine Bewertung. Bitte. Ob es negativ ist, ob es positiv ist, ist scheißegal. Ich möchte nur wissen, wie ihr meine Videos findet. Ihr könnt auch einen Kommentar verfassen. Ich bitte, ich möchte einfach nur wissen, wie ihr es findet, weil es ist wichtig für mich. Ich brauche ein Feedback. Ich kann ohne Feedback nicht weiter let's playen, weil ich weiß jetzt nicht, kommt das Projekt gut an? Oder auch nicht? Also, ja. Bitte gebt mir da mehr Auskunft. Ja. Ja, was gibt's es denn noch zu sagen? Also ja, hier haben wir haben gerade ein bisschen ganz langweilig Cobblestone abbauen, also das ist nicht wirklich spannend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Um, ich habe aber geplant, nebenher noch ein kleines Special. Ah, okay, tu, du tust nur so. Ah, okay, äh, hallo lieber Herr L.P. Koda. Sorry, dass ich, das ist jetzt meine Schuld, dass ich mich auf beschäftigt gestellt habe. Wieso kommt hier keine Musik? Uh, dass ich auf nicht auf beschäftigt gestellt habe. Jetzt schreibt er mich gerade an. Uh, ja, ich tue nur so. Ich bin nicht wirklich verrückt. das ist halt mein Status. Also ich tue... Äh, ich bin nicht verrückt. Ich tue nur so. Deswegen hat er jetzt gerade geschrieben. Ah, du tust nur so. Oh, ich dachte gerade, ich wurde geschockt. Voll creepy, Alter. Ja. Viele herzlichen Grüße an LP Koda hier. Zu diesem... Anlass, ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen, ihr habt es wahrscheinlich nur gehört, dass man mir geschrieben hat. Oh, okay, okay. Die 10 Minuten sind um. Ich würde sagen, jetzt baue ich, verbaue ich noch den Cobblestone. Also an, zu treppen und dann dran bauen. Und ja, dann. Dann mache ich hier die Aufnahmepause hier. Also, äh, ja. Ich hoffe, das geht recht schnell. So. Na. Ah. Zack. Zack. Zack, okay, das reicht nicht mehr. Zack, so. Schlafen gehen kurz. Ah, wieder vorne drin, unser Diama S Diama äh, Diamant und diamant schwert traust. Ähm ich will endlich, dass mich halt tierisch aufregt, dass der Support von Google so scheiße ist. Mal ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit im Internet rumgesucht, aber nicht einmal gefunden, wie man äh, die Spacken da kontaktiert. Ah, oh, nein! Ein sind scheiße hier gerade zu arbeiten. Ja. Die ganze Zeit... Ah, fu! Nein! In Stachen gehen noch die Materialien am Arsch. Der, der Arm sieht so creepy aus. Lol. Lol, lol, lol, lol, lol, lol. Was ist hier passiert? Geschmolzen? Ach komm, lass mich daran. Ähm, ja, anscheinend. Ist geschmolzen. Lol. Okay. Fuck. Max. Komm schon. Drop sie. Sammel sie doch rein! So. Perfekt. Den natürlich abbauen und spawnen hier Zombies. Okay, das, das, war halt die nubi, nubi falle hier. Ah, komm, ich hab's jetzt keinen Bock abzubauen. Super, jetzt ist das Holz nass. Na vielen Dank, Alter. Wenn es sich jetzt, wenn das jetzt, schimmelt, also schimmeln ist was Ähnliches wie der Brunnen. Dann wird es zu Mousy Cobblestone und das wird dann halt zu, sag mir jetzt mal, Mousy Butt. Ach, oh, guck mal, das ist nass. Ich hoffe, es trocknet in hier. Das kann nämlich auch dann ebenso wie Mosey Cobblestone werden und sich ausbreiten. Also, das ist richtig assi. Ja, die Felder sollte ich auch mal wieder nächste Folge abernten. Okay. So. Zack, zack, zack, zack, zack. Ä ey, hey Hä? Shit! Ich sehe gerade einen richtigen Fail. Die Ecken müssen aus echt. Nee doch Ach komm Scheiß drauf Loh. hä es geht doch es geht doch sie ist ja witzig in das kleinere Loch haust dann einfach den Block trotzdem rein das finde ich ja mal geil also das finde ich gut gemacht ah die macht's ja Lol. hä Moment mal nein das sind ja die normalen also, wie kommen die mir schlanker vor kann es sein Die sind schlanker. Ganz sicher. Lol, aber diese, hä? Das sind ja die Treppen eigentlich. Okay, okay. So, bauen wir uns mal schnell hoch. So, zack. Dann nehmen wir die Treppen. Also unser Haus nimmt langsam Gestalt an. Sehr langsam. Voll im Schneckentempo, ey. Geht mir gar nicht. Jetzt muss schneller gehen. Haben wir besser gelernt, gell? Ja. Statiker und alles. Ach komm. So, okay. Ja. Sorry, dass jetzt nicht viel passiert ist, aber so viel Zeit habe ich jetzt nicht und ich dachte, jetzt nehme ich die Folge auf, dass ich meine Fans nicht enttäusche. Oh mein Gott. Er hat gesagt, Mittwoch. Nee, Donnerstag, Donnerstag. Evil Minecraft Video immer auch. Ich hätte nicht runterspringen sollen, auf jeden Fall. Ach ja, falls ich es mal nicht zeitlich schaffen sollte, das Video hochzuladen. Es wird trotzdem irgendwann in der Woche dann kommen, oder auch nicht. Aber es ist halt geplant, immer Mittwochs, Donnerstags. Es kann halt sein, also manchmal nicht funktionieren. Und es schmilzt weiter. Cool, es hat gar nicht mehr aufzuschmelzen. Finde ich sehr nett. Okay. Ist auch geschmolzen. Komm. Also, dann würde ich jetzt mal hier an dieser Stelle Tschüss sagen. Bis nächstes Mal. Ja, wie gesagt, bitte Feedback. Auch zu anderen Videos, bitte ein Feedback hinterlassen. Ich bitte euch drum. Und ansonsten, ja, eben Markenkanal. Falls ihr irgendwas wisst, in die Kommentare schreiben. Und, mhm. ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Lasst's knacken.